Wer sich in Camtasia gut auskennt, weiß, dass man aufpassen muss, mit welcher Projektgröße man arbeitet. Das liegt daran, dass sich die Projektgröße automatisch nach dem ersten Element, das man auf die Timeline zieht, richtet. Wenn das ein kleines Bild oder ein Icon ist, arbeitet man ungewollt in einer falschen Größe. Was tun? In dem Video zeige ich, wie man das Problem richtig löst, ohne erneut von vorne anfangen zu müssen. Ich habe hier also ein Bild und ein, eine Aufnahme. Ich ziehe das Bild auf meine Timeline und anschließend ziehe ich die Aufnahme auf die Timeline. Wenn ich mir jetzt angucke, welche Auflösung bzw. welche Projekteinstellung mein Projekt hat, sehe ich hier 750 mal 422 obwohl meine Videoaufnahme, wenn ich mir die Details anschaue, 1600 mal 900 hat. Wenn ich im Nachhinein so etwas ändern möchte und noch Text dabei habe, zeige ich mal in dem nachfolgenden Beispiel, was man beachten muss, wenn man so etwas korrigieren möchte. Ich habe hier ein Beispiel mit einem Stockvideo und ein bisschen Text dabei. Und wenn ich mir die Einstellung des Projekts anschaue, sehe ich, dass das aus Versehen in 1280x27, also dem normalen HD, ist. Wenn ich jetzt hier die Projektgröße umstelle und auf Übernehmen klicke, ist mein gesamtes Material inklusive Text nicht mehr Bildschirmfüllend, das heißt, das Video hat einen schwarzen Rand außenrum. Ich kann jetzt auf der Timeline alles auswählen, STRG A, und das in eine Ecke schieben und dann alles vergrößern. Man merkt aber schon beim Vergrößern, beim Ziehen, dass die Elemente sich verschieben. Das heißt, sie bleiben nicht an der richtigen Stelle wo ich sie vorher positioniert hatte. Deshalb mache ich das rückgängig mit STRG-Z. Und bevor ich es skaliere, gruppiere ich alles mit STRG-G. Und jetzt greife ich mir die Gruppe, schiebe die Gruppe in die Ecke und vergrößere die Gruppe. Jetzt sieht man, bleiben alle Elemente an der richtigen Position. Allerdings, wenn ich mir das jetzt mit 100% angucke, sind die Schriften komisch unscharf leider. Das kriege ich aber auch gelöst, indem ich nach dem Skalieren einfach die Gruppierung wieder aufhebe mit STRG-U. Und dann ist der Text auch bei 100% wieder richtig scharf. Zusammengefasst, also wichtig. Immer, nachdem man das erste Element auf die Timeline gezogen hat, kontrollieren, ob die richtigen Projekteinstellungen gewählt sind und wenn nicht, direkt umstellen und dann gleich von Anfang an in der richtigen Auflösung arbeiten. Viel Spaß und viel Erfolg!